Die Aufgaben, die auf, auf die Unternehmensführung reinprasseln, die werden immer mehr, immer schneller. Und im Endeffekt sollte man nicht immer aufs Next drauf springen, sondern einfach eine Konstanz vorleben. Man sollte auch vorleben, wo die Prioritäten und die Wichtigkeiten im Unternehmen auch liegen. Ja. Und man sollte auch den Mut haben, mal die Sachen durchzuziehen bis zum Ende und nicht sobald man eben eine neue Verführung sieht, dieser auch gleich erliegen. Also von dem her denke ich, an der Stelle ist es wichtig, Kontinuität vorzuleben, Prioritäten zu setzen und das kann wiederum auch nur von oben kommen.